Okay, zu Higgs-Law habe ich ein kleines Erklärschnipselchen vorbereitet, das ich jetzt hier gerne abspielen möchte. Herzlich willkommen zur heutigen Bewegungswissenschaftsvorlesung mit dem Thema Higgs-Law. Schau mal, was es hier für lustige Kirmesattraktionen gibt. Die müssen wir unbedingt ausprobieren. Oh ja, da hätte ich auch Lust drauf. Die können uns bestimmt erklären, wie es geht. Lass uns doch als erstes mal zu dem Stand mit der Einfachreaktion schauen. Hallo ihr Lieben, wollt ihr eine runde Einfachreaktion spielen? Ich mache euch einen Spezialpreis, zwei Runden zum Preis von einer. Ihr müsst auch nur versuchen, so schnell wie möglich die Hand zu heben, wenn ihr den grünen Punkt seht. Hier links unten steht dann eure Reaktionszeit angezeigt. Also mal schauen, wie schnell ihr seid und ob ihr es unter die Top 10 schafft. 0,24 Sekunden. Und was heißt das jetzt? War ich gut oder sind die meisten schneller? Die 0,24 Sekunden geben an, wie lange du gebraucht hast, auf den Reiz, also den grünen Punkt, zu reagieren. Du warst gar nicht so schlecht. Mit 0,24 Sekunden bist du auf Platz 3. Und jetzt du. Oh ja, da muss ich mich jetzt aber ganz schön anstrengen, dass ich noch besser bin als du. Wow, echt stark. Das war echt noch schneller. Das war gar nicht so einfach, da so schnell auf den grünen Punkt zu reagieren. Du warst aber doch trotzdem sehr gut. Vielleicht ist es bei der Wahlreaktion ja einfacher. Lass uns doch mal rüberschauen. Ihr wollt euch wirklich bei der Wahlreaktion testen? Ich kann euch aber nicht versprechen, dass sie hier glänzen könnt. Das Spiel hört sich einfacher an, als es ist. Im Gegensatz zu eurem letzten Spiel kann der Punkt jetzt in verschiedenen Farben aufploppen. Ich würde sagen, wir starten erst einmal mit Level 1. Da gibt es grüne und blaue Punkte. Bei dem grünen Punkt müsst ihr wie vorher schon die Hand heben. Bei dem blauen Punkt müsst ihr hüpfen. Ihr müsst also je nach Situation auswählen, welche Reaktion die richtige ist. Wenn das gut klappt, gibt es auch noch schwerere Level, bei denen dann zus zusätzlich Farben und Reaktionen dazukommen. Dann mal viel Glück. Diesmal fange ich an. 0,31. Das ist auf jeden Fall langsamer als bei der ersten Runde. Das gibt's doch gar nicht. Sobald man zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen muss, ist es direkt viel schwieriger. Meine Reaktionen waren viel langsamer. Ich befürchte, dass es bei noch mehr Farben noch schwieriger wird. Aber hey, wir waren gleich. Ja, da hast du vollkommen recht. Mit steigenden Auswahlmöglichkeiten wird es immer schwieriger. Wollt ihr Level 2 auch noch ausprobieren? Ja, ein Level würde ich noch ausprobieren. Willst du auch noch mal? Nein, danke, mir reicht's erstmal, aber ich schau dir zu. Und? Bei welchem warst du am besten? Naja, das war schon eindeutig das erste Spiel. Da musste ich ja immer dieselbe Reaktion zeigen. Sobald es eine Wahlmöglichkeit gab, war es echt deutlich schwieriger. Hat das nicht etwas mit dem Hick'schen Gesetz zu tun? Warte, ich schaue das mal schnell nach. Ah, hier gibt es ja ein Video dazu. Hick's Law beschreibt den Zusammenhang zwischen Reaktionszeit und der Anzahl der Wahlmöglichkeiten. Wie man im Diagramm gut erkennen kann? Erhöht sich die Reaktionszeit, je größer die Auswahl wird. Aus dieser Beziehung ergibt sich dann diese Formel, die wir jetzt genauer betrachten werden. Ähnlich wie bei Fitzlaw sind A und B hier auch Konstanten der jeweiligen Situation. Das N steht hier für die Anzahl der Wahlmöglichkeiten. Wenn N wächst, erhöht sich auch CR, also die Choice Reaction Time. Da sich die beiden Werte aber nicht gleich schnell erhöhen, brauchen wir noch den Zweierlogarithmus. Und somit lässt sich mit dieser Formel die Reaktionszeit bei unterschiedlich vielen Auswahlmöglichkeiten ausrechnen. Cool, das ist ja wirklich interessant. Ich wusste gar nicht, dass man diese ganzen Gesetze auch auf alltägliche Situationen beziehen kann. Natürlich kann man das, deshalb werden die ja überhaupt erst erforscht. Hey, uns würde interessieren, was man hier machen kann. Das freut mich. Bei mir müsst ihr immer, wenn ihr den grünen Punkt seht, die Hand heben. Anders als bei den anderen Ständen dürft ihr bei den anderen Farben aber nichts machen. Wollt ihr eine Runde spielen? Nachher vielleicht. Wir versuchen gerade, die Formel hinter den Spielen zu verstehen. Aber danke. Mich interessiert jetzt erst einmal, ob es dazu auch eine Formel gibt. Mal sehen. Zur Diskriminationsreaktion gibt es leider keine Formel. Hm, das ist ja schade, dass es da gar nichts gibt. Aber hey, das wäre doch spannend, selber mal ein paar Untersuchungen durchzuführen. Oh ja, da können wir ja unsere Zulade schreiben. Da bin ich eh noch auf der Suche nach einem interessanten Thema. So, dann fasse ich das hier nochmal zusammen. Wir haben hier also die Anzahl der Alternativen aufgetragen, hier von 1 bis 8. Das waren in dem Experiment von Hick so Lämpchen, die aufleuchteten, verschiedene Lämpchen und auf jedes der verschiedenen Lämpchen musste mit einem verschiedenen Finger auf eine andere Taste gedrückt werden und die Anzahl an Alternativen war hier aufgetragen und die Reaktionszeiten hier aufgetragen. Ähm, hier ist das eine einfache Reaktionszeit, ähm, also wo ein Signal kommt und dann muss ich drücken. Hier muss man schon unterscheiden zwischen zwei Signalen und dann drücken. Hier muss man zwischen vier Signalen unterscheiden und drücken und hier zwischen acht Signalen unterscheiden und drücken. Und wenn man das Ganze hier in ähm, alternativen Zahlen in BIT angibt, also wie viele Unterscheidungen brauche ich, um genau zu wissen, welche ähm, Taste ich drücken muss, dann kommt man hier auf einen linearen Zusammenhang und das ließ den HIC eben auch daraus, darauf schließen, dass die Informationsverarbeitung beim Menschen ziemlich genauso funktioniert wie beim Computer weil auch ein Computer würde hier bei acht Antwortalternativen ähm, genau vier Entscheidungen treffen müssen, nämlich ist es in der oberen oder unteren Hälfte, also sind es die Zahlen 1 bis 4 oder ähm, 5 bis 8 und wenn es in der unteren Hälfte ist, ist es, sind es die Zahlen 1 bis 2 oder 3 bis 4 und dann noch ist es 1 oder 2 und dann habe ich die vier Antwortalternativen und diese eine, die hat man ja ohnehin dabei. Und deswegen hat er dann also tatsächlich die, dieses Gesetz hier entworfen und das ist das Hicksche Gesetz. Die Choice Reaction Time, CRT, ist proportional zu dem Logarithmus Dualis Anzahl der Antwortalternativen n. Wem das jetzt ein bisschen zu mathematisch ist, der muss sich noch mal kurz an seine Mittelstufenmathematik erinnern, das werde ich jetzt hier nicht im Einzelnen erklären, aber das deutet halt darauf hin, dass auch die Codierung von Alternativen bei der menschlichen Informationsverarbeitung irgendwie etwas mit Bits zu tun hat.